Kapitel 16. Neue Abenteuer Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, da stürzten aus dem finsteren Wald Barmalays hervor und überfielen den guten Doktor. Sie hatten ihm schon lange aufgelauert. Ha! schrien sie. Endlich haben wir dich. Diesmal entkommst du uns nicht. Was tun? Wohin? Vor dem grausamen Feinden flüchten? Doch der Doktor verlor nicht den Kopf. Im Nu schwang er sich auf das Sturzmatimal und das galoppierte davon wie das schnellste Ross. Bei Malais Diener eilten ihm natürlich nach. Da aber das Stoßmalzima zwei Köpfe hatte, biss es jeden, der, von, der es von hinten überfallen wollte. Anderes stieß es mit den Hörnern ins Dornengebüsch. Natürlich wäre das Stoßmalzima allein mit allen Bösewichten niemals fertig geworden, doch des Doktors treue Freunde eilten ihm zu Hilfe. Plötzlich war das Krokodil da und schnappte nach den nackten Fersen der Räuber. Der Hund Awuf stürzte sich mit fürchterlichem Gebell über sie her, warf sie zu Boden und schlug ihnen seine scharfen Zähne ins Fleisch. Und aus dem Baumkronen warf der Affe Chichi mit großen, harten Nüssen nach den Bo Räubern. Die Räuber fielen hin, stöhnten vor Schmerzen und mussten schließlich das Weite suchen. Schmählich flüchteten sie ins Dickicht. Hurra! rief der Doktor Alboleth. Hurra, riefen die Tiere. Das Ferkel naff, naff aber sagte, jetzt können wir uns ausruhen. Wollen wir uns hier im Gras niederlassen? Wir sind müde und wollen schlafen. Nein, liebe Freunde, sagte der Doktor. Wir müssen uns beeilen. Wenn wir herumtrödeln, werden wir uns nicht retten. So schnell sie konnten, eilten sie weiter. Bald hatte das Stoß mal den Doktor zum Meeressofa gebracht. Dort stand in einer Bucht hinter einem hohen Felsen ein schönes, großes Schiff. Es gehörte Barmalai. »Wir sind gerettet«, freute sich der Doktor. Auf dem Schiff war kein Mensch. Schnell begab sich der Doktor mit seinen Tieren an Bord, setzte die Segel und wollte in See stechen. Kaum aber hatte er den Anker gelichtet, da kam Barmalai aus dem Wald gelaufen. »Halt«, schrie er, »halt, warte mal! Wo willst du mit meinem Schiff hin? Mach sofort kehrt!« »Nein«, rief der Doktor dem Räuber zu. Ich will nicht zu dir zurück. Du bist so grausam und böse. Du hast meine Tiere gequält und mich in den Kerker geworfen. Du wolltest mich töten. Du bist mein Feind. Ich hasse dich und ich nehme dir das Schiff weg, damit du das Meer nicht länger unsicher machen kannst. Und nicht mehr wehrlose Schiffe aufplünderst, wenn sie an deinen Küsten vorbeisegeln. Parmalei geriet in fürchterliche Wut. Er rannte am Ufer hin und her schimpfte, drohte mit den Fäusten und schleuderte riesige Steine ins Wasser. Dr. Eibolid aber lachte ihn nur aus. Mit Barmalays Schiff segelte er heim in sein Land und war nach wenigen Tagen schon an der heimatlichen Küste.